<lacht> die Aufzeichnung ist gestartet. Oh, oh, oh, oh, oh. <lacht> ja, die Aufzeichnung ähm, ist gestartet. Wir können jetzt gerne beginnen. Und wie immer, es wird ja dann ähm, wieder auf YouTube öffentlich draufgestellt. Und wenn du uns nicht siehst, dann sieht man ja gar nichts aus dem, auf dem Film. Ich sehe euch jetzt. Ach, das siehst du siehst uns ich jetzt. Ich sehe jetzt, aber ich sehe, äh, dass da noch sechs angerufen werden gerade und ja. Also ja, ja. ich sehe jetzt ähm, teilgenommen, äh, Blaschenka ist da, Günther ist da, Andreas ist da, Naomi ist da und Gudu ist da. Die sehe ich. Erik mhm. ist auch da, den sehe ich nicht. Doch, doch. Ah, jetzt sehe ich ihn. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Günther. Wer ist da? Der ist da. Mhm. Ah, da ist er. Ja. Hui. Hui. Hui, ui. Oh, ein Kronleuchter. Oi. Soll ich ihn einschalten, ja? Ja. So, für Frage Birgit, warum bist du im Nebel? Weil ich ja heute meine Kamera nicht geputzt habe. Ach so. Und ich ja schon mich genügend gezeigt habe. Ich bleibe heute mal ein bisschen im Nebel, im Hintergrund. Irgendwie wäre mir nach Musik zumute. Gut, du meinst du, du kannst reinspringen? brauche ich noch ein fertig. Okay. Was okay. sollen wir jetzt hier gleich so Quatsch machen? Ja, dann machen wir gleich ein bisschen Quatsch. Ja. Dann muss ich euch hier kurz mal ein bisschen rum, rumtragen. Günther hat was äh, von 2001, odyssee im Weltall. <lacht> Als wäre man in, der, äh, in diesem weißen Raum und über ihm schwebt dieser sagenhafte Kronleuchter. Ich stehe so nicht ich auf Klamauk, auch. sagt äh, Arik. Das ist hier kein Klamauk. Ich fühle mich total, ich bin ganz ernst. Oh, jetzt kommt hier gleich. Radio. Audio, Video, Anstellung. Wow. Check, check. Ist das jetzt der virtuelle Stein? Nee. Ich bin Trag die Tage mit Anstand Ich bin Kein übliger Frag die Tage mit Anstand es Bin kein übler Vergleich Frag die Tagung mit Anstand. Vergleich. Es Frag die Tage mit Anstand. Mach die Lübe ein klein über den Zeitgeist. Über die Einheit. über die Zeit über die Ab Stein, du über du sagst, doch Bescheid weiß, Zeit Bühne aus Feinheit, Wein Geist, über der Einheit, über die Zeit, die Lüge ist ein, mach die Lüge klein, klein, über den Zeitgeist, merk, über die Einheit, lüge die Zeit, über dir ja, alles über du sagst, doch Bescheid weiß Zeit mein Teiling über der Heil über die Zeit Lüge ist dein Es bin Trag die Tagung mit Anstand Es bin Kein Bluffer Tage, um die bin, kein übler Vergleich. Tage, um die kein übler Vergleich. Mach die Lügen klein, klein über den Zeitgeist. Bei dir Einheitsbelüge die Zeit über dir bricht ein. Worüber du sonst doch Bescheid weißt Und zeitgleich Düne aus Feinheit Feingeist fliegt über der Einheit Die Lüge ist deine Spin Tage mit Anstandes Bin Kein übler Vergleich Bravo. <lacht> bravo. Bravo, bravo. <lacht> da ist gleich Einheit. Schön. <lacht> Alrighty, dann nehmen mal umstöpseln. Ha, uh ha, -huh. ha. Kit mag dich lieber angezogen. Ich freue mich schon so drauf, dann mir das so nachher anzuhören, wie scheiße das tatsächlich klang. Ach, hm. wir sind in Tönen sehr hoch. Die Söhne sind sehr im hohen Bereich drinnen. Ja? Ja. Genau. Ja. Also die Bässe, die Bässe ja. gehen ein bisschen in den Subton runter. Ja. ja, ja. Weniger Mittelton und weniger Bässe. Ganz ganz im hellen Ja, aber es ist gut. Mhm. Ja, die Stimme ja auch. Also ich fand es ganz schön, weil das so, ein, so eine Art Live-Charakter kriegte, dadurch, dass also die, die, die Soundspur sozusagen getrennt lief und dann sozusagen, dass ich zusammensetzte aus der Stimme, die dann äh, direkt äh, kam. Dann kam noch die Gitarre dazu, so dass das also eine, äh, eine eigenartige Mischung war. Es war also was anderes, als wenn wir jetzt ein Video gehört hätten oder angeguckt hätten oder so etwas. Und äh, das ist für mich eine, eine seltsame Situation, eben hier in, in so einem elektronischen Medium, wo wir eh eine... eine virtuelle Art der Zusammenkunft äh, praktizieren und dann sozusagen so dieses äh, Moment eines tatsächlichen Auftritts, so wie du es ja auch äh, dann äh, draußen machst, nicht? dann also hier nochmal zu haben und, äh, und gleichzeitig zu wissen, dass es da auch jetzt ein Video gibt, was ich schon gesehen habe äh, und so, also es äh, verkompliziert ver die Situation auf eine eigenartige Weise, wo ich so noch drüber nachdenken muss, wie das. Äh, also ich habe das noch für mich jetzt noch nicht äh, durchdringen äh, können. Nicht das, äh, so dazu kommt, dass ich also den Text mir, glaube ich, nochmal gerne durchlesen würde. So, so, weil ich mit dem Durchlesen werde ich genauer. Weil ich jetzt also. Aber dafür, aber dafür dringt die, die Melodie sehr ein, da, da, da die, da, da, da, die, da. Genau. Okay. Die bleibt da. Ja, -Logik. Ja. Immer -Logik. Also ich bringe keinen Song auf den Markt, der keine Ohrwurmlogik hat. dafür ist mir meine Zeit zu so. gut. Ja. Ich wüsste erstmal gar nicht, wie man sowas hinkriegt, also eine Ohrwurmlogik, also auch im bildnerischen Bereich ist das irgendwie nicht so, ein, so eine Kompassnadel, Ohrwurm, wo ist der Ohrwurm, oder der, der Augenwurm, und äh, das äh, finde ich aber dann auch wieder interessant, weil man das ja auch können muss. Nicht? Und äh, genau. Wie, wie, richtest, wie, wie schaffst du das? Woher weißt du, dass, ein, dass eine Melodie ein Ohrwurm äh, sein kann, potenziell? Es ist eher so eine Art von Attitüde, wie ich rangehe. Also es ist sehr selten, dass ich eine Melodie habe und dann dazu Arrangement kommt, sondern ich bin einer von denen, der immer Arrangement entweder sich selbst macht oder angeboten bekommt und dann darauf eine Melodie findet und sich dann zu der Melodie der Text findet. Und dann ist es halt oft ein viel rumprobieren, einfach mit einem improvisieren, improvisieren und dann ergeben sich da Patterns, wo man merkt, die sind, die haben so genau diese, diese Overlogik, also auf der einen Seite nervig, auf der anderen Seite kriegt man es aber auch nicht los. es ne? setzt sich fest und dann hat man so eine Art Hassliebe damit. Da gibt es so gewisse Sachen. Und auch dann oft dann Sachen, da wo sagen ist voll nervig, aber trotzdem packt es ein wenn man das dann hat, dann merkt man es auch. Ne? Das ist dann einfach so ein Finden durch Wiedererkennung. Mhm, mhm. Also das stimmt schon. Also ich äh, auch. Ich schwinge sozusagen innerlich noch mit, mit dieser mhm. Melodie. Das ist, äh, hat halt so eine Resonanz. Das ist, ist es ja auch ich mein Prozess. Ne? Also ich, mir gehen ja selber am laufenden Band nur Melodien im Kopf rum, seit ich ein kleiner Pupser bin. Das ist ja gerade das. Ich konnte schon englische Lo Songs singen, bevor ich wusste, was englisch ist. Einfach nur die Töne mhm. Und dann die Sachen, die bei mir kleben bleiben, wiederhole ich öfter, versuche ich auf andere Sachen aufzulegen und dann... Also bei mir ist es irgendwie, ich finde nicht, dass es so eine Ohrwurm ähm, ähm, wie sagt man, Architektur hat oder so, ähm, es ist eher diese Wiederholung, die sich nicht auflöst. Mhm. Und also das ist das, und deswegen jetzt, haftet das haftet so. Ne? Also, normal hat man ja eigentlich sowas, dass es das wieder auflöst. Mhm. Oder man, also, es wäre jetzt so eine gängige Art, so ein, so ein Lied zu machen. Und mhm. äh, das löst sich nicht auf. Und äh, das, das gibt dann so eine Spannung irgendwie. Ne? Ja, also, äh, und dann kommt es wieder und kommt wieder und kommt wieder. Ja. ja. Adagio-Thema. Das ist ja das, was dieses Lied auch wirklich jetzt besonders macht. Das ist erstens mal extrem kreatives, allein schon von der Struktur und auch von der Art, wie mit Klang umgegangen wird. Und was ich da so ein bisschen extrem treibt, ist dieser Ansatz des Horizontalen. In der Aufnahme selber ähm, wird ja dann selbst die Stimme dann stellen Part nochmal gedoppelt von der Frequenz. Und wenn man sich das auch laut anhört, so wie ich es aufgenommen habe oder abgemischt hat, glaubt man manchmal auch tatsächlich wirklich die Subtöne zu, zu hören, beziehungsweise auch zu spüren, wenn man eine entsprechende Anlage hat. So dieser Ansatz im Ganzen. Zusätzlich natürlich ist es in dem Moment jetzt mit dem Oberfelement nicht so extrem, aber ich habe es einfach an mir, dass die Töne, die ich finde, jetzt selbst wenn ich in diesen, dieser horizontalen Ebene bin, jetzt wie in Adagio, wenn man sich so ein bisschen sich damit beschäftigt, was Madaccio bedeutet, Idee der gemütlichen, gemächlichen Zeit, die sich hinzieht, aber trotzdem nie stresst oder anerbt. Das ist diese perfekte gereinigte Zeit. Schön, und das war gut mit dem Hauptschirm. Das ja, okay. <lacht> war ja, Telemonat. Ja. Das war toll. Das ist okay. Ja, na, wir, erst ja. ich zum ersten Mal. sage mal, nur, nur kurz haben. Big Brother. <lacht> okay, jetzt ist Günther weg. Nein, mm. er ist da, er telefoniert mit jemandem. <lacht> <Ach so. lacht> das Bild, Bild ist immer noch da von seinem Atelier, glaube ich. Ja, ja. Das, ja, das stimmt. Das Bild ist noch da. Ich äh, versuche gerade, eine bestimmte Ausstellung von mir äh, bei Flickr zu finden, die ähm, mit, die mit zum, zu dem Thema Wissenschaften passen würde. Mhm. Aber ich, äh, ja, ich äh, finde, die Alben, die, äh, bei Flickr haben die, äh, die Sammlungen, früher mal so Sammlungen gehabt, das ist zwar immer noch da, aber da haben sie keine Bilder mehr sodass ich die äh, nicht, nicht wirklich äh, schnell finden kann. Mhm. Und ich muss dann auf die Alben, aber innerhalb dieses äh, dieser Sammlung hatte ich diverse Alben. Und jetzt ist das also ein bisschen äh, schwierig. Aber ich, ha ich habe sowas gefunden, wo man das äh, doch dann zeigen kann. So. Okay. Das äh, genau. Ge jetzt hatte ich gedacht, wir gehen nach, nach dem äh, Lied von Godot rüber zu äh, Günther, aber das aber ist jetzt natürlich, also jetzt geht gerade also nicht. Genau. Geht nicht. Also dann, dann gehen wir halt zu dem Stein und den Wissenschaften. Hm? Ja, zu, genau, können wir vielleicht auch, genau. Also die, die, äh, die Frage für mich war ziemlich früh, weil ich also ich war immer ziemlich interessiert an äh, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und ich hätte also, äh, als ich angefangen habe zu studieren, hätte ich mir irgendwie so eine äh, Mischung aus Biologiestudium und Kunststudium auch vorstellen können und ähm, das hat sich dann aber nicht ergeben und wahrscheinlich Gott sei Dank, weil ich gemerkt habe, dass ich mathematisch da auf keinen Fall mitgekommen wäre, nicht? Also das ist, weil das eben nicht, nicht meine, meine Art zu denken ist und ich habe mich aber immer für diesen ganzen Bereich interessiert, dann ist mir eben klar geworden, dass ich mich immer in diesem Bereich der Sekundärliteratur, der populären äh, äh, Verpo Verpopularisierung der Wissenschaft durch die Wissenschaft selber, nicht in diesen Sekundärbüchern, mich immer aufgehalten habe, Kosmologie, sie also ich habe ja alles Chemie, Biologie, alles habe ich mir reingezogen, schon als Schüler und äh, daraus ganz viele Fantasien gehabt, die also nicht einfach nur Science Fiction oder Wissenschaftsfantasy waren, und ähm, habe dann an, an der Akademie auch äh, in mehreren ähm, äh, Schüben äh, Wissenschaft gespielt, also mit meinem Freund äh, Ulrich Kügler, der ein toller Künstler ist übrigens, ähm, die ähm, Expeditionen gemacht, nicht? also äh, mehrere, also äh, Burgund, äh, Schottland, Norwegen, Korsika, und dort haben wir also äh, bestimmte Mischform, Mischformen entwickelt, nicht also gleichzeitig zu forschen und, und Kunst zu machen. Das äh, lief damals in dem Bereich Spurensicherung und private Mythologie. Und äh, daraus hat sich eine Sache auf jeden Fall gehalten, dass ich oft Konstrukte ja, nehme, die der in der Wissenschaft zu entdecken sind. gegenwärtigen visuellen Kunst und ästhetischen Kommunikation möchte ich schneller herstellen und darstellen können, ausstellen, wie auf Autobahnen, ohne Baustellen und Staus zu fahren und fast zu fliegen, zu fliegen, zu fliegen wie im Weltraum. Nur die Querbeschleunigung, auch Gehkraft genannt, und nicht die Vorstellungskraft, nimmt mit die Geschwindigkeit und mit dem Kurvenfahren enorm zu. Gerade der Körper im Genickbereich wird lebensbedrohlich durch rasante, und die hochriskante Fahrweise auf einer Rundstrecke belastet. Verbindendes Element zu den Technologien im Computer -Moses ist die Frau, die nie ins Weltall flog. Keine Migration, keine Akkulturation, der Fremdkörper, Eindringlinge, Hexen, Schlangen, Madonnen, Nonnen, Huren, schwarze Krähen und so weiter hat hier stattgefunden im Chor der toten Raumfahrer. Stimmen aus dem Jenseits, hypothetische Feedback-Loops aus der Vergangenheit, reloaded in die Gegenwart und wahrscheinlich... Gut, Sie laden ein, mich Aber mit unendlichem Spaß damit auseinanderzusetzen, um die Zusammenhänge zwischen Computertechnologie und Kommunikation und Kunst besser verstehen zu können, die ich noch nicht verstanden habe. Im M2M-Autopilot-Modus... Funktionieren sie heute autonom, automatisch, systematisch und fast spielerisch bis kinderleicht? Dazu noch die möglichst originelle, individuelle, spezifische Methode und Melodie zu Aber summen. Dr. Die Aber kleine Dr. Hintergrundmusik, der angenehme Raum, die angenehme Dr. Raumluft und eventuell noch einen Kaffee zu brauen und eventuell heute die zu erfüllenden Aufgaben, um zur Selbstorganisation und Terminplanung und der künstlerischen Kommunikationssysteme M2M beizutragen, und da es der individuellen Absicht nach zum. <lacht> Ziel, Erfolg, Ehrung, als Schmuck- und Kunstobjekt beitragen kann, falls unterwegs das Projekt nicht Fakum im Rock Situation. wird, als Frankenstein oder Missgeburt die ersten Anzeichen der Verwesung zeigt und in der Müllverbrennungsanlage entsorgt wird. Fakum die Potifizierung Fakum. ist der Beginn der Verwesung, kennzeichnet durch die Verwerbung. Geruchsänderung und die Verflüssigung und sie erfolgt insbesondere Berita durch die Autolyse, Gesetze, Regeln und Themen oder Theorien zur Autolyse. Autolyse wird jetzt erst noch weitgehend unbekannt, weshalb aus diesem Grund und deshalb ich hierzu weiterhin mit organischen, anorganischen und technologischen Stoffen künstlerisch forschen möchte. Bekannt ist, dass ich jetzt eine Gesichtsmaske trage. Das geklungen wie von der Krankenschwester. Ja. Ja, ich bin dann äh, im Koma und äh, neben mir <lacht> ist dann diese <lacht> Krankenschwester, der <lacht> <lacht> Kostüme nach konzeptioneller Stil, Vielfalt Mode und Trend und nach Anlass auswähle. Und die Schuhe. Entsprechend oder passend, dass du wechsle. Vom Schleichersneaker bis zum Stiefel oder manchmal auch eine Sandale. <lacht> Doch die Autologisierung im Kunstsystem bezeichne ich vorerst in und exklusiv. Als Autolyse oder Autopoiesis? Mö möglicherweise eine Form der Auto. Weiß ich auch nicht. Ich werde sehen. Selbsterschaffung eines Systems mit und auch ohne Anschlussfähigkeiten. Selbstständigkeit in eigenwilliger Autofiktion betreiben, ohne die lästigen Investitions-, Jahres- und Unternehmensplanung für zum Beispiel den Dienstleistung- und Stiftungssektor mit Kunden und Besucher und Leserkrise auszustellen, zu verkaufen. Hm, keine Ahnung. Mir widerstrebt es persönlich nach wie vor so stark, dass ich radikal gewaltbereit und kämpferisch werde und in jedem Fall sofort erbrechen könnte. So, also jetzt glaube ich muss ich einfach mal dazwischen gehen. Möglich. Jetzt gehe ich einfach dazwischen. Die Frage: äh, Was macht heute Kunst? Wie wäre das nochmal gut oder so? Aufzubauen. Das haben wir nämlich. Ja genau. Das, das war doch ein ganz heißes Thema. und Das haben wir heute irgendwie überhaupt nicht mehr aufgenommen. Mit aufgenommen. Das ist ja eigenartig. Der Begriff Science Fiction ist nicht gemeint, sondern Autofiktion. Was ja. sagst du, gut, du, Was macht sie eigentlich gut, die Kunst? Ich meine, sie macht ganz viel gut. das merkt man daran, dass alle darüber reden und rumnörgeln. aber was denn eigentlich? Ja. <lacht> ja, Die Fallen der Lebens- und Vorstellungskraft zwischen Bericht und reiner Erfindung geöffnet. Also ich würde jetzt gerne also auch über die Lecture-Performance sprechen das Intensive, also das Französische. Wir müssen jetzt uns entscheiden, ob wir jetzt Birgit's Beitrag als Hintergrund nehmen oder ob wir ihn <lacht> und äh, diese Bücher abwarten. <lacht> Machst mal ganz genau das, woran es im Augenblick mangelt. Ich unterbreche den Kontakt, nicht die Kommunikation mit nahen und fernen Freunden. Ich mache es also halt Ich würde um es wagen. Äh, wir wir können es ja mal probieren, ja. ob wir das schaffen. Schreibe so Vielleicht hört sie dann auch auf. Sie ja, interessiert. Muss sie Vielleicht ja nicht. Aber ich, ich bin dafür, wir nicht. nehmen sie als Hintergrund. Was ich tun sollte, wollte, müsste, erwartet wird, und mehr. auf dem Hintergrund können wir ja ausweichen, untertauchen und überfliegen. <lacht> so ist diese eigenwillige Überlebensstrategie des Kunstschaffens. traumgeist Tagebücher. So. Hm? Traumgeist -Tagebücher. Manche nennen es schlicht okay. vermeiden, zu faul sein und das Leben eigentlich zu verschlafen oder so zu verstehen. Was Spaß, Sabotage. Ich Dekonstruktion und das ständige Transkurs. Verschieben auf morgen, später und andere. Die automatischen Felder. Seit wann ich diese moderne Ausformung der Autobiografie mit dem Eingebauten über ich systematisch praktiziere, weiß ich gar nicht mehr so genau. In jedem Fall seit längerer Zeit. Die schwarzen Bücher im Schrank sind der Beweis und die... Vokabularische Archivierungsmaschine. Die Praktisch Ausgleichen, <lacht> Kommentieren, okay. relativieren, reflektieren. Günther, ich fand die äh, Liste ganz aufschlussreich und schön, die du geschickt hast. Fast wie eine Partitur. Du, du, äh, ich mag nicht reden, da. Ich, Was? Die, ich mag nicht gerne anderen Leuten reinreden. Wenn die Bürger wenn wenn das jetzt machen will, soll ich es machen, aber dann, dann gehe ich raus, weil ich mag nicht Leuten reinreden. Ach so, okay. Immer, aber ich möchte nicht, wenn sie das meint, dass sie das machen muss, soll ich es machen. Aber dann, dann, kann, ich nicht, dann kann man nichts anderes machen. Weil mhm. ich will niemanden reinreden. Also, weil sie ja nicht, äh, weil sie ja etwas äh, vorliest, ich bin nicht überzeugt davon, dass das ein Text ist, den sie äh, selber gemacht hat, sondern es scheint ja eher etwas zu sein, was sie sozusagen äh, begleitend liest. Sie ist ja äh, sozusagen in meine Rede reingegangen und äh, hat ja den Hintergrund äh, dazu bilden wollen vielleicht. Und das, so hatte ich das dann verstanden. Dann war ich, bin ich ja verstummt, weil ich dann überrascht war und... Äh, so ist das ja entstanden, von daher. Aber ja. gut, also ich finde auch... jetzt äh, hat die ist, Bühne frei gemacht? Hm? Die Bühne ist frei. Jetzt ist die Bühne frei. Ja. <lacht> okay, Günther, kann kannst bleiben, auf jeden Fall. <lacht> Nein, mir geht es so, ich will nicht Leuten reinreden, wenn, wenn sie das macht, dann ist das okay. Und ich immer es auch bis zu einem gewissen Grad an, bis sie aussteigt. Ähm, äh, ist, ja, so was passiert denn in diesem Aussteigen eigentlich? Was, also, was kannst du das genau benennen, was da anders ist, wenn du aussteigst oder noch zuhörst? Der Zuhören ist, dass ich mir dem, dem sozusagen ähm, versuche, dem, an dem mitzumachen. Zuhören heißt, ich mache gewissermaßen mit und wenn ich merke, und wird, jetzt mag ich nicht mehr mitmachen, dann steige ich aus. Was klassifiziert dieses Mitmachen? Kannst du da irgendwie Finger drauf zeigen, was das ausmacht? Ja, so wie wenn ich dir da Musik zu man macht ja immer mit, oder? Das heißt, ich singe ja fast innerlich mit. Ja. Und deswegen singe ich dann auch weiter. Und wenn ich das wenn ich das reden höre, du hast ja auch darauf reagiert. Du hast, du hast ja reagiert darauf mit, mit äh, Vote-Kaskaden oder Vote-Aneinanderreihungen. Du versucht, das einzuordnen, was das jetzt für ein Art von Reden ist. Und mhm. du hast ja auch mitgemacht und dann darauf reagiert und gesagt, ach sowas ist das, sowas kann das sein oder so. Mhm. Und äh, das heißt, ist, zuhören ist ja irgendwie. Ist ja, man ist ja eigentlich aktiv dabei, nur tut man halt nichts, oder? oder äh, vielleicht die, die Fußnägel ähm, kotzen oder so. na äh, ja. ja. <lacht> So Klangkaskaden, ne? es gibt schon einen Unterschied zwischen, ob man jetzt Kopfhörer auf hat oder ob man tatsächlich auch jetzt aktiv zuhört, was auf den Kopfhörern passiert. Also oft, wenn man Kopfhörer auf hat und dann aufgehört ja, hat, ja. zuzuhören, ist einfach na, nur na, noch Es gibt da. natürlich, wie du sagst, viele, so wie du natürlich im Hintergrund der Musik hast. So genau. Und, und, und wie dann Das ist wir, ja auch, auch sagen, ja. Im Hintergrund, man kann sich einen Hintergrund schon setzen. Nur ist es dann auch immer so, so wie eine ist oder, oder ähm, ähm, Boudoun-Ebene, äh, muss dir ja doch irgendwie dazu passen. Verstehst wenn die jetzt nicht dazu passt und du musst dagegen angehen, das geht auch wieder, aber, hm. aber ja, da gibt es alle Möglichkeiten, gell? natürlich. Ja. Ja. Okay. Gut so. Aber, oder? Ja. aber gut, wenn, wenn der Andreas sagt, die Liste hat dir gefallen, Andreas? Ja, ja, das. Äh ich fand es, ich habe ja, es gab ja schon diverse Bilder, die ich mir angucken konnte und die ich sehr schön, die meisten also jedenfalls sehr schön und aufschlussreich fand. Auch diese, diese Unterscheidung, es gab einen, gab einen Innenraum und Außenraum. Und äh, es wurde, wurde, äh, zu, war, war nötig, es zusammenzudenken, um das Ganze zu verstehen. Und äh, durch, durch äh, Birgits Erzählungen wusste ich auch schon, wie äh, sorgfältig die ganze Angelegenheit, vielleicht zufällig sorgfältig, aber auf jeden Fall, ich fand es also sehr treffend, dass platziert war. Und äh, äh, dann hatte ich aber kein Gesamtbild. Nicht? Also ich hatte... Äh, die, diese, Nein, also keine, keine, das Ganze hat ja nur einen Sinn darüber zu reden, weil es kein Video nur gibt äh, und äh, aus dem Grund und einige haben immer Teile gesehen, so wie ihr alle möglichen Teile haben sich selber was zusammengereimt und von daher ist es ganz gut, ist es ganz gut, wenn man es noch mal ergänzt. Ich will es nicht aufwärmen, <lacht> weil man hofft, dass wieder was passiert oder dass man noch mal was macht. Aber ich glaube, das ist einfach eine ideale Situation war, die aus vielen Dingen zusammengekommen ja. ähm, ist. Der Ort war ein Wahnsinn, der, die Bahnhofstraße dort, der in, diesem, in diesem Bankenviertel da und dieser Freiraum, der ja eigentlich wie ein Glaskasten ist, wo man nach außen schaut äh, und wo dann die Bühne so ist, dass man auch draußen auftritt fast, ähm, war auch äh, ganz super. Und es hat einfach unter ganz unterschiedlichste Ebenen drinnen gegeben. Ähm, die, die Grundebene war, ist ja vielleicht die gewesen oder da drinnen, dass ähm, mich das Thema Geld so interessiert, wie das heute aussieht. Und ich eigentlich seit 30 Jahren daran gearbeitet habe und deswegen mir schon ein bisschen auskenne da und dann Bilder dazu gemacht habe. Und die Bilder ähm, dann als eine Art äh, Befragung des Themas auch angesehen habe. Und das ist in der Vorführung, glaube ich, ganz gut rauskommen dass die Bilder das nicht illustrieren, sondern dass die Bilder eher so eine These sind, äh, wie sie, äh, was könnten die einem dazu sagen. Und als ist eben diese Ebene, die Ebene, die war auch wunderbar, die äh, von der Birgit, dass die Birgit äh, einen, so einen Widerpart gehabt hat und, und Fragen eingebracht hat, die ich nicht gewusst habe und also Provokationen eingebracht hat, äh, die ich vorher nicht gewusst habe, die schon abgesprochen worden dass sie das tut äh, und die eigentlich der Situation sehr gut weitergeholfen haben und ihre Aktion, die so die eine Basis des Ganzen waren, weil beim Geld oder bei dieser Frage des Geldes, die mich interessiert, die Derivate, geht es ja immer um, die kreisen ja immer um Basiswerte, um das, dass man ähm, die Indizes oder diese Aktienwerte äh, mit denen spekuliert, ob sie rauf oder runter gehen, aber es immer um Basiswerte und das war Daher war die Aktion, die sie gemacht hat, so, sozusagen auf der, auf der metaphorischen Ebene, äh, glaube ich, ganz gut, weil sehr gut, weil die hat diese Zuckerberg, Fettberg, Ölberg, ähm, Goldberg äh, und so weiter äh, mit eingeschlossen, die ja immer hinter dieser Geldfrage steckt, hm, dass man hm. mit solchen Dingen spekuliert dann. Ähm, und da, da haben einfach viele Sachen zusammengespielt und. Und ich war ganz glücklich darüber, dass aus diesem, aus dem Zusammenspiel einfach neue Sachen in dem Moment entstanden sind. Ich fand ganz schön diese, dieses Hoch, äh, Auf, äh, Hochheben und Vorzeigen der Bilder. Das hatte was so von äh, barocker Emblematik, die dann äh, äh, fast beschwörend oder, äh, Eventuell sogar magisch heilsam oder so auf, äh, vorge vorgewiesen werden. Und äh, so, so, dass also man sagen konnte, der ganze Raum inklusive Geld äh, ging also in so ein, eine Metapherwolke über. Und, okay. äh, in, in, in, in, und, und man musste an jeder Stelle rätseln. Also was die Bilder jetzt genau mit dem Thema zu tun haben, wie sie also auf einer anderen Ebene mit dem Geld vielleicht verflochten sind äh, oder auf mehreren Ebenen, also einmal in deiner Fantasie, einmal äh, dann in der Realität, also jetzt als wahre Tauschobjekt, äh, Spendentriggerer und so weiter äh, vorhanden waren. Und also es ist eigentlich wunderbar in dieser Mehrdeutigkeit, äh, schwimmen zu gehen nicht? also dass man also man muss ja gar nicht äh, äh, so konkrete dies ist gleich äh, äh, sachen genau, ja. vorfinden sondern ja. also äh, äh, immer immer mit mit möglichkeitsräumen oder mit mit ausdeutungsräumen zu tun zu haben nicht? das äh, äh, finde ich äh, finde ich sehr spannend und äh, wenn das jetzt nicht an sozusagen einer, einer einer geplanten Symbolik festgemacht wird, sondern an, an dem konkreten Dasein einer Performance, wo es ja also äh, um, um äh, äh, die, die, also das Vorkommen von, von Hervorkommen von Realität, nicht? das äh, dann durch verschiedene Öffnungen eindringt. Äh, also das finde ich dann äh, auch, auch sehr sehr äh, schön, auch, ja, weiß, auch als ich weiß, Beispiel für ich weiß, Performance. Nicht? war ganz eigenartig dran, weil diese Methode, dass ich äh, die, meine Zeichnung, dass ich zu einem Thema Zeichnungen mache. Das mache ich seit zehn Jahren ungefähr. Und dass ich die dann in einer gewissen Größe mache, das heißt in Büchern einer gewissen Größe, und dann rumliegen habe, den ganzen, äh, den ganzen Raum ausgebreitet habe. Und wenn reden rumlaufen. Oder irgendwo hängen. Oder so. Das habe ich schon lange gemacht, aber das erste Mal in der ist man da bei der Aktion aufgefallen, besonders auch durch die Fotos, dass die anderen das dann nachgemacht haben, die haben sich auch so fotografiert mit den aufgehängten Bildern und da bin ich drüber draufgekommen, das ist so, wie du eben sagst, das ist ein sozusagen, das eigene performative Element, das Hochhalten gell, von mhm. dem Bild. Ja. Bilder an der Wand haben, hinzeigen, das auch das, wie du dich dann hingelegt hast, also wie ich das ja schon in, in Zürich ja. erlebt ja. habe, nicht, also kein, bitte keine Kunst anbieten, an, anbeten oder so ähnlich. Ja. Äh, also äh, auch, auch nochmal äh, runter zu den Werken, ne? also in, in, in diese ja. Sphäre, ne? also so ja. äh, Geschichten und äh, äh, also das, das ist, ist für mich also das gerade zu beglückend. Da, das dann, ne? ist zum Beispiel sowas, wo es zusammengegangen ist. Dadurch, ja. dass, die, dass die Birgit diese, diese Rolle hatte dabei, es mhm. war ausgemacht, sie soll sozusagen das Publikum auf der Bühne vertreten, indem sie komische Fragen stellt oder, oder provoziert oder mhm. auch Fragen, die, mich, die, die, die, die jemand aus dem Publikum stellen könnte. Das war ihre Aufgabe dabei und die hat sie fantastisch gelöst, ja. die Frage, wie sie bei der Lagarde hat sie zum Beispiel gefragt, ja, so ganz naiv hat sie gefragt, ja, mit wem ist sie denn verheiratet? So. So, so richtig die blödeste Frage, die eine Frau stellen kann über andere Frauen. Hat sie oder, schon Kinder? Oder, <lacht> ja, oder hat, hat sie schon Kinder? Wie <lacht> viele? Oder sind, sind, haben ihre Kinder erdrogen <lacht> <Und so. lacht> auf sie? Und, und, der, und dadurch, dass Sie diese Rolle, ähm, hört ihr mich noch? Ja, ja. Hörte, ja, ja, ja. Äh, dadurch, der dass Sie diese Rolle genommen, hat der Stefan. Die dann die übernommen und hat dann selber auch so mitgemacht. Und das war genial. Und deswegen ich hat es so es gut hinlegen, funktioniert. Ganz, so, ich fand es ja. hinlegt, selber auch in meiner Wahrnehmung sehr wichtig. Ich kenne das auch von anderen Elementen, weil es ja eigentlich gestisch, biodynamisch so die demütigste Geste ist, die man machen kann als Mensch. Sich flach mit dem Bauch ja. auf den Boden legen. Aber dann das der ist es dabei als anbieten, das anbieten, hin, ne? oder die Verneigung. Das ist, dann ist es, glaube ich, auch Kirche. wichtig Gerne. als Element, es, wenn man es. als Künstler vorstellt, dass man so diesen Moment der Demut auch zeigt und präsentiert. Ja. Und es war in dem Fall sogar nur so an der Stelle, weil es ja gegen Schluss war, aber es war nicht geplant, das haben wir nicht jetzt eingeplant gehabt. Das war wirklich aus der Situation, weil der, weil der Stefan damit angefangen hat und die Birgit hat dann angefangen, ihren Zuckerberg zu übergießen. Und jetzt hat es ja fast einen religiösen, einen rituellen, Charakter kriegt er durch. Ja, genau, so ist er. Ich kenne die Entstehung und, und, von die Entstehungsgeschichte von dieser Zuckergeschichte äh, glücklicherweise ganz gut. Und äh, da fand ich die, das, das neue Element, dass sie Essig nimmt. Ne? Ja, äh, also schockierend gut an der Stelle. Ne? Also wirklich unglaublich. Also wenn ich mir vorstelle, was für ein Geruch dann in den Raum kommt und so. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja ist die heilig. heilig. Ich, sage, ich wiederhole mich aber auch andauernd nachher. Stille ist heilig, Schweigen ist heilig. Günther, wir hören nicht mehr. Schweigen war ja auch das letzte Element in der Metaphysik, wenn man so ein bisschen in die Ideengeschichte reinschaut. In analytischen Bibliotheken, also die philosophisch-analytisch geordnet sind, hat man dann ja die Metaphysik sowieso nochmal abgegrenzt hinten, hinter neuen Wänden. Und wenn man dann praktisch über die Jahrzehnte nach hinten geht, die letzten Metaphysik findet man dann ja. so in den 70ern, 80ern, dann wird dann immer gesprochen über das Moment des Schweigens oder eine so soziale Struktur des Schweigens, oder die Plastik des Schweigens oder die Sinnlichkeit des Schweigens. Das ist so. Das ist die letzte Erschöpfung. Der ja, der ist er aber in dem Fall ist ja, hört ihr mich noch? Ja. ja. Jetzt gerade wieder also. Hm? Ja, jetzt gerade wieder. Ja, ähm. Äh. Es gibt ja diese verschiedene, es gibt ja diese metaphorische Ebene, zum Beispiel, dass die Bürger das baut, dass sie nichts sagt dabei und, da, und dass sie dann, das Sprechen ist ja eine ganz eigene Rolle gewesen dann, aber das Nicht-Bauen ist ja Schweigen, wo sozusagen, wo man einfach handelt, tut, so wie wenn du die bewegst und du würdest kein Ton abgeben, singst nichts, sondern bewegst nur, deine Art von Bewegung, die du machst, das ist so eine Art Schweigen in der Musik, und so ist es auch da, wenn sie da handelt so, oder wenn ihr die Bilder hochhalte, dann ist das ja eine andere Ebene, die ja nur zu der, zu der gesprochenen Ebene dazukommt, die ja überhaupt, überhaupt erst interessant bereichert macht oder so. Ja. Na, auf jeden Fall, es war, um es ab, abzukürzen, es war eine total tolle Situation. Wir haben ganz wenig Leute gehabt. Es waren, glaube ich, 24 Leute. Davon hat aber jeder fast ein Bild gekauft oder beziehungsweise ersteigert, was noch... Eine, ein Hammer Erfolg war. <lacht> Kann man sich, normalerweise gibt es das bei keiner Ausstellung. Und äh, von daher war das war es nice, war, war wirklich, da sind ganz viele Elemente zusammengekommen, die, die, die, die positiv, sehr positiv mhm. waren. Ja. Trotzdem habe ich, äh, oder was heißt trotzdem? Krisch, mh, ja. Kritik um bitte. Ja. Verstärkend sozusagen ja. eigentlich, also ich äh, möchte das nicht äh, mit dem Wort Kritik beantworten. Weil, weil, um es also im, im wirklichen Sinne kritisch zu beurteilen, da bräuchte man mehr Zeit und äh, noch mehr äh, Material oder, oder Einsicht. Äh, aber äh, Fragestellungen, die nochmal jeweils entsprechende Zugänge öffnen. Da ist also ein einer, ich fange mal unten an, ähm, also Hattest du auch im Kopf, es gibt ja eben Verfahrensweisen, auch typische Strukturen, die in einem Wissens- oder in einem Gesellschaftsbereich gang und gäbe sind, meinetwegen jetzt in der Finanzwelt, nicht? Ja. und die man dann sozusagen von den Inhalten entleeren kann und rübernehmen kann in die eigene Arbeit, sodass man den Strukturen folgt, ohne sie und, und, und sie mit, mit, dem, mit eigenem Inhalt füllt, nicht so. Also ich, ich habe als Beispiel, dass ich also den Casimir-Effekt, das ist also eine, ein Experiment, mit dem man also Vakuumfluktuationen zwischen zwei sehr nah beieinander liegenden Metallplatten nachweisen, so nachzuweisen versucht. Äh, also dass ich diese Nase. Also, okay, hören die anderen mich? Ja. Okay. Äh, noch mal probiert, ja, wir probieren weiter. Ja, also ich also und dann äh, hatte ich also eine Ausstellung gemacht, wo ich also diese, den Abstand dieser beiden Platten ver, ver, verbreitert habe, sodass es also die Wände einer, eines Galerieraumes waren und dazwischen dann diese Virtualität äh, gelebt, nicht? also auf unterschiedliche Weise. Nicht? Also äh, das, zu, das ist eine sehr komplexe Geschichte gewesen. Ich, ich äh, lasse das Foto jetzt mal. Ich, ich, eben hatte ich mal kurz den Bildschirm geteilt. Nicht? Äh, und äh, also, das war dann eben eine Struktur, die ich aus der Physik kannte, die ich dann in eine Ausstellung transportiert habe, sozusagen als ja. ein, ein Gerüst. Also, ich hatte das Gefühl, dass das eventuell äh, bei der Performance auch äh, gewesen sein äh, könnte, weil du ja auch, du, du ja unterschied, unterschied mit den Fach, Fachbegriffen ziemlich vertraut zu sein bist, wahrscheinlich nicht. Und äh, ja. hatte ich gedacht, dass halt vielleicht so etwas noch mit passiert. Na, ja, das ist dasselbe. Eigentlich ist es ganz dasselbe. Du kannst, äh, die, die Wertstellung eines Bildes entwickelt mhm. sich eigentlich nach dem Phänomen von, von einem Future oder von einer Option. Ähm, die ist ja auch, du spek äh, Future ist ja, oder Option ist ein ja Termingeschäft. Ich spekuliere auf das, dass der Wert zunimmt oder der Wert fällt. Was ist das anders als wie Kunst? Mhm. Sonst, äh, die ganze Rezeption mit Kunst, aber auch die aber wenn man das sozusagen in den Bereich des Kaufens oder des Besitzens reintut, dann hat man ja auch sowas. Du kaufst nur etwas, wo du denkst, das hält sich. Zumindest so, das macht mir nur lange Freude oder äh, das ist interessant oder es ist Oder du gehst so weit, wie, wie man heute geht, es ist wertsteigernd. Das heißt, das Kunstwerk selber ist ja eigentlich das Grundprinzip dessen, was in diesen Finanzprodukten dann so in Details entwickelt worden ist. Und da, aber das Problem machen. ist ja die Skala, ne? Nicht jegliche Form von, nicht jegliche Ebene von Wertigkeit lässt sich skalieren. Du hast ja jetzt direkt verglichen mit den Futures, dem Investieren, da geht es ja um Skala, ja. runter, so wie du es gesagt hast. Ja. Ganz sehr viele Wichtige, eigentlich die wichtigsten, die, die Elemente der Kunst, lassen sich nicht skalieren auf diese Art und Weise. Sie haben natürlich oft dann intensive Prägnanz, wo man dann Hierarchien feststellt, aber nicht in dieser simplizistischen, alles eingehende Kurvenform, Sinus, glaube ich, glaub na, na. Nicht, das. Ja, aber die Tendenz ist heute halt grandios. Das heißt, heute ist, ja. ist, sind Kunstwerke nur mehr wie Gold, wie Edelsteine äh, gemalt, ja. Ah, ja, auf dem äh, Markt. Ja, Sind heute Und. auf dem Markt. Ja, ja. Das heißt, Aber der schwingt ja jetzt schon, also der Kunstmarkt an sich, der ist ja schon so, in Inflation und Deflation, den kann man schon gar nicht mehr als einheitlichen Markt bezeichnen. Das sind ja nur kurze Marktelemente, die dann extreme Ausschläge geben. Wo ah, das Mark sind ja dann genau Unterschiede, die man dann ja. erfährt, wenn man also im Grunde das eine, die eine Struktur sozusagen übersetzt in die andere, wo man dann auf einmal merkt, es gibt dann eben... Diskrepanzen, wo das dann eben nicht funktioniert. Nicht? Also du, du, du, du, äh, man könnte sagen, tatsächlich äh, ist jetzt äh, die Nähe, äh, die strukturelle Nähe zeigbar. Ähm, ich habe jetzt echtes Problem, ich kriege äh, den Frank hier nicht dazugeschaltet. So. Hm. Ähm, Eigentlich müsste der sich doch reinklicken können. Also. Ja, genau. Normalerweise ist es so einfach, dass es so grün aussieht. Der Frank müsste jetzt auch da sein, den sehe ich zumindest. Ja, es, da, ja. ja. Aber das ist mir wieder nur zu dritt. Aber es äh, kommen das vielleicht ist, die anderen. Ja, ja die, die anderen. An haben, ah, okay. tadam. tadam. so oh Spannend, die Technik macht das Ganze immer noch mal schiffbrüchig Ja, und äh, ich habe dann nochmal das Gefühl, hui, ich hätte das jetzt hier besser, aber ich, das, ich musste das Ganze beenden und alles raus und dann noch mal ganz neu starten und dann jetzt. Ja, sehen oh, aber Godot. Ja, genau. mhm. Der hängt jetzt ja. noch im Vorigen. Ah, ja, der alte, alte läuft, läuft noch. noch. Genau. Ja. <lacht> Herrlich. Wieso oh, läuft Gott. der alte noch? Also ich habe ich, äh, hab den dann eigenhändig abgeklemmt. Ja, ich auch. Und das haben die anderen jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Hm, ich weiß mal nicht, wie man die da, äh, da ist hier eigentlich dieses Symbol, dass man die reinholen kann. Ne? Ich mache das jetzt mal. Ob das so geht? Aufzei aufgezeichnet wird auch noch. Ja. Hm. Jetzt geht diese Funktion wieder. Ich habe jetzt. Ähm, äh, halt ich habe die jetzt hinzugefügt. Eigentlich also mhm. müssten sie jetzt. Arik und vier andere werden angerufen. Mhm. Beziehungsweise fünf werden jetzt angerufen. Mhm. Ich entschuldige mich jetzt nicht. Nein, nein. Also, es, äh, was jetzt fehlt, ist, dass die Maschinerie, die ja also hochkomplex ist, nicht über Räume klagt und sagt, es täte ja leid. <lacht> wer, wer über Räume klagt? Habe ich akustisch nicht verstanden. Äh, nicht die Maschinerie, die Technologie hier, okay. die Programme und so weiter. Ja. Du, Ach, jetzt kann ich das gar nicht, das wird ja aufgezeigt, das hat ja hiermit gar nichts zu tun. Ich wollte ja was? Frank sagen. Marik aber... ist wieder dabei. Ja, ich sag doch kommen. was, Birgit. Hier, ich habe mm -mm. das ja nochmal angehört, ne, hier mit jetzt bitte sprechen. Mein Gott, habe ich da viele Öms und Ims gesagt. Und, ja, ja. Äh, ich habe ich hab bei mir den Verdacht, dass ich zu viel mit dem Klaus äh, ge gesprochen habe. Und ja. er stottert nicht mehr und jetzt dafür habe ich dann Wortfindungsstörung. also. Und dann, und auch, wie bin ich eigentlich da drauf gekommen mit diesem deutschsprachigen Raum, auch vollkommen ja, irgendwie. Ich wir glaube, sind keine man, professionellen Sprecher. Ich glaube, man möchte, möchte ziemlich schnell irgendwie was abstecken, um irgendwie so eine Verständigung, weißt du, so ein oh. Feld irgendwie, wo man sich... Es fehlt Günther noch. Ja. Ganz interessant, ganz interessant. Welche hm. Konstrukte man sich so dann auch... Ähm, ja, Babs ist da, Frank ist da. Und jetzt... <lacht> Der ist weg. Babs ist dabei. Godot oh, ist ja auch noch nicht da, oder doch? Ja. Okay. Ah ja, Godot ist auch weg. Ja. <lacht> Ich kann das gar nicht hier sagen, ich war nicht dabei. Da kommt er, der GoDo kommt. Ja, ah, hallo. Ja. So, jetzt noch Günther. Hat nicht irgendjemand auch mal irgendwann gesagt, das sollte ich mal wilder werden? Hm. Andreas, sie ist auch weg. Ah nein, da oben. Nee, ich bin da. Ich, ja, äh, okay, ich sehe. Wir sind gar nicht wild, wir sind voll zahm. Gerade lieb. Ja, ah, ich bin die Musiker. <lacht> ja, es jetzt, jetzt geht's aus. So. Okay. <lacht> ich sehe jetzt so ein ganz schwarzes Feld. Wer ist das? Das bin ich. Ah, okay. Aber ja. ich höre, und sehen tue ich euch auch. Mann, ich, es tut mir jetzt, äh, Mann, ich sage jetzt nicht wieder leid. <lacht> ähm, kann man den Günther nochmal gezielt anrufen oder, ich weiß nicht, führt das wieder zu Chaos? Vielleicht will der auch gar nicht, vielleicht telefoniert er wieder oder so. Also. Da oben links ist er doch, äh, ach nee, das ist nicht ja. Günther, das ist Frank. Hä? Das naja. Frank. Das ist interessant. Ja. Das ist interessant? Also das, also ich kann, ich theoretisch, also wenn ich den, also ich könnte hier jemanden hinzufügen. Ja. Ja, der. Dass Wind das bei diesem, also in dem, in dem äh, Telefonat, in dem ihr euch befindet, be, ähm, dass das da nicht mehr ging. Also mhm. und das Komische war, wenn ich da auf Anrufen, dann kam das hier sonst wo mhm. raus. Also ich habe so ein Zeichen, dass Günther angerufen wird jetzt. Ja, ich auch. Ich bin schon wieder drinnen Super! Oh. Ja, der oh, wir haben alle auf dich gewartet. Wirklich <lacht> ja. gelitten, was fällt dir ein, einfach so weg zu sein? Mensch. <lacht> die, die, die technischen Labyrinthe, wo waren wir denn? <lacht> ist der Herr Fra ist der Frank dabei? Ja, Herr ja, Frank ist jetzt dabei. Ist jetzt Herr Frank dabei? ja. ja. ja. Okay. hat sich das jetzt wenigstens gelohnt. Ich würde sagen, ich stelle einen Antrag auf Verlängerung um etwa zehn Minuten, weil die jetzt durch Technik verloren gegangen sind. Ich bin schuld. So ja, genau. Ich bin damit schuld. Ach Gott, meine Güte. <lacht> also es ist ein so altes, unseliges Deutungsmuster. Schlimm, ne? Schlimm, ja, ist wirklich. Also ich finde, also 90 Prozent der, der Schulddebatte könnte man äh, eben in der Pfeife rauchen. Also es äh, war lieber doch nicht rauchen. Hm. Egal, das ist ein anderes Thema. Ja, Verlängerung angenommen. Ja. ja. Sprech ich spreche ruhig weiter. Ich finde mich dann schon ins Gespräch rein. Gut. Genau. Wir müssen jetzt uns auch erstmal selber wieder rein. <lacht> <Ja. lacht> Günther und ich waren gerade auch irgendwie womit zu gang. Achso, wir, wir, äh, es ging, äh, da hatte Godot auch eben äh, sich sich äh, äh, äh, weiter geäußert, über inwieweit also eine, eine, die, die, die, äh, eine Struktur, die aus der Ökonomie kommt, eben auf Kunst übertragbar ist. Und da gab es also ganz äh, eine ganze Reihe gute Beispiele dafür. Wie, wie das, oder dass das eh schon ist, in dem Moment, wo man das in, in diese, so eine Performance reinholt. Und dann hatte Godot widersprochen, weil er eben sagte, das wäre eben nur die eine Hälfte von Wertigkeiten, die damit erfasst würden. Und da waren wir dabei, uns zu kabbeln, aber hatten das, ja, das noch gar ist, nicht mal richtig ja begonnen. Das, das ist ja gerade das Interessante, dass zum Beispiel wenn man die Kunden, Wir sind ja alles arme Schlucker, in gewissermaßen. Das heißt, wir könnten im ökonomischen ja gar nicht existieren. Das mhm. heißt, in dem, was normalerweise Wirtschaft ist, gibt es existieren solche Leute wie wir nicht. Die werden, äh, die fallen unter das Sozialsystem. Die fallen unter jemanden, den man mitschleppt oder so. Die sind aber ökonomisch nicht... Ja. Ja, Künstler leistet Leute. man sich. Ne? So eine Gesellschaft ja. leistet sich ihre genau, Künstler. Genau, leistet sich Genau so ist es. Aber... Da macht, es, da macht es deutlich den Unterschied, dass ähm, wir viel beweglicher sind. Das heißt, wir sind viel beweglicher als das Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem könnte an sowas, wie wir das sind als Künstler, können wahnsinnig viel lernen, weil, weil hm. wir ja eigentlich das Optimale der Ausnutzung von Ressourcen sind. Ja, aber Wobei das ist auch unsere Aufgabe, da wird auch so definiert, man kann auch fast schon sagen, Kunst ist dafür da, mögliche Märkte im Randbereich kreativ auszutesten. So kann man dann auch schon einsetzen. Die Kreativität ja, ja, wenn ausweiten. Du das jetzt, wenn das, das jetzt so kritisch angeht, jetzt sozusagen. Aber an sich ist es so, dass das, was du da gemeint hast, mit dem, dass in der Wirtschaft ja alles mehr kategorisiert und genormt ist und mehr, das ist ja genau das, was das Interessante ist, wenn die zwei Bereiche zusammenkommen, wo der Wirtschaftsbereich dann in Schleudern kommt, weil er sowas gar nicht ertragt, ertragen hm. würde, weil es zu ihm gar nicht reinpasst. Weil auch Leute mit ihrer Identität nicht. Mhm. Ja, mit dem gar Und das macht das Ganze ja so interessant, dass man da zwei Dinge zusammenbringt, die wohl äh, sehr große Überschneidungen haben, aber eigentlich sich gar nicht vertrauen könnten miteinander, normalerweise. Weil, weil sie sich, äh, das erlebt ja jeder biografisch an der Stelle, wo er ich habe das erlebt als 30-Jähriger, wo ich alle Chancen hatte, großen Erfolg zu haben und alles getan habe, nur um mich dagegen zu wehren und alles dagegen zu tun. Das heißt, man erlebt, wenn man mit dem in Verbindung kommt, dass, dass, dass das, was man tut, verkauft werden kann und dann von Leuten dann gut verkauft wird, weil die merken, aha, da kann man was rausholen. Dann kommt man ja genau in den Bereich rein wo man, wo man so, sozusagen eine andere Art von Ökonomie entwickeln muss als Künstler, der sich selber schützt, weil der Künstler ist wichtig, sich zu schützen, zu schützen vor dem, dass das, was er will, machen will, dass ihm das nicht genommen wird, dass ihm das nicht verdorben wird, dass ihm das nicht von anderen ähm, äh, verkauft wird, dass es nicht von anderen, äh, und, und das ist ja eigentlich aber etwas ganz Entscheidendes, was auch die Wirtschaft brauchen würde, weil die ja genauso schützen muss, bei Erfindungen, bei Patenten und so weiter. Das ist ja eine ganz ähnliche Sache, nur dann wird auch viel, viel extremer, ähm, wir, wir, so wie ich zum Beispiel ein halbes oder ein ganzes Leben lang finanziere mir mich mit was ganz anderem und nicht über die Kunst, nur damit ich meine Kunst erhalten kann. Und, ähm, und das ist so ungefähr, das würde jeder, jeder Investor, Investor sagen, ja bitte maximal drei Jahre oder fünf Jahre, aber dann muss ja schon was rauskommen. Ja. Mhm. Aber rauskommen ja. tut nur, nur was, wenn man so macht, meines Erachtens, wie, wie wir das auch machen, dass wir etwas ein ganzes Leben lang machen, ohne, mhm. ohne jemals oder einen größeren Gegenwart zu kriegen. Und ja, glaub, ich bin ich jetzt, jetzt 65 da, ich und denke, wow, ich bin sag mal noch... Das weiß auch <lacht> jeder Künstler, dass, dass das Kapital, also in Sinne dein, dein also das Künstlerkapital, die Arbeits ich Kapital, so wie man eine Arbeitskraft ist, ne? yeah. dass man das als Künstler nicht so direkt vergleichen kann mit einer normalen Arbeitskraft und auch den Gewinn, den man dafür kriegt, dass es was zu tun hat mit dieser Genealogie und dieses Älterwerden, auch dieser Moment, wo man mit 30 merkt, wow, ich habe tatsächlich endlich mal irgendwie was geschaffen, auf das ich irgendwie zurückgreifen kann. Das lässt sich aber auch nicht so richtig skalieren oder festmachen. Ja, genau. Ja. Aber das wird äh, auch auf ganz, ganz anderen Ebenen. Ich meine, das Finanzielle ist da eher nur eine Seitennote, die sich vielleicht dann so ergibt, wenn man Glück hat. Ne? Ja, ja, es gibt ja ganz viele Leute, die es gar nicht aushalten. Ich meine, es ich gibt bin ganz ein... viele Biografien, die nicht den Erfolg nicht aushalten haben, die seinem Erfolg zugrunde gegangen sind. Ja. Und es gibt ganz viele Leute, die, die wunderbare Arbeiten machen und die überhaupt keinen Erfolg haben. Hm. Und äh, man entdeckt immer wieder Leute, wo man merkt, da jemand, der Frau oder ein Mann, ein ganzes Leben lang gearbeitet, hat wunderbares, ein wunderbares Werk geschaffen und das ist eigentlich immer irgendwie mehr oder weniger. Und dann gibt es sogar Künstler, die, die, die nie international bekannt werden nie werden und trotzdem regional was, was hingekriegt haben. Das ist, da gibt es in Europa eine ganze Tradition, dass in allen Regionen gibt es wahnsinnig tolle Leute, die können, könnten genauso sein in, in den Metropolen. Sein, aber die sind nur in ihrer Region bekannt. Aber trotzdem machen sie was Wahnsinnig Tolles. Ja, das ja ein Spielfeld war jetzt, also im Deutschlandfunk gab es ein äh, Feature, wo sie über die äh, DDR-Kunst äh, äh, geredet haben und äh, da über die verfemte äh, Künstler oder Künstler, die im, im, im Schattenbereich gearbeitet haben und ihre Werke nie ausstellen konnten. Und dann kam die Wende und dann war sozusagen die Möglichkeit eigentlich offen, dass sie nun rauskommen. Und dann hat, kam aber der Westen mit seiner arroganten äh, Art, also nicht, nicht genau hingucken zu wollen, sondern seine Muster aufzuprägen. Und äh, wieder sind die Dinge im äh, Keller verschwunden. Und jetzt langsam taucht es offenbar auf, dass darüber nachgedacht wird. Nicht? Also dass äh, man da äh, möglicherweise, oder nicht noch möglicherweise, sondern sicher äh, äh, Unglaubliches verpasst hat. Nicht? Und äh, das, da gerät dann wieder die Gefahr, dass das dann eben so das Tentakeln Ah ne, nicht Tentakel. Das Greifen, äh, äh, das scouten, scouten nach äh, neuen äh, Produkten ist. Also dass dann das, was dann entdeckt wird, eben sofort also auf seine Marktgängigkeit geprüft wird. Nicht und das, das ist dann natürlich wieder für mich ist das dann wieder entsetzlich. Nicht das, ist aber gut. Also aber das ist genau so ein Punkt, wo wo sich das Leben äh, des Künstlers äh, äh, abtrennt von der der normalen äh, äh, ökonomischen Denke, die, die ringsum herrscht. Und das ist oft schwer auszuhalten natürlich. Nicht? also ja, Ich denke, die äh, meisten Krankheit kommt halt wirklich gut. an diesem nicht zwingenden Verhältnis von ähm, Qualität und Erfolg in der Kunst. Das ist ja nicht mal, also da gibt es ja nicht mal indirekt sehr große Verbindungen. Es gibt auch einen Fall, den jetzt Günther vorher nicht erwähnt ist, handwissend sind Leute, die Scheiße produzieren, aber wahnsinnig erfolgreich sind, ne? Das ist ja sozusagen dann die, die, die wahre Realität des Kapitalismus, dass ungeheuer viel Scheiße produziert wird, die trotzdem viel Erfolg hat. Aber es ist vielleicht gar nicht mal Kapitalismus, sondern die Leute gehen rum und picken das auf, was sie gerade meinen, brauchen zu können. Und äh, je nach ihrem Horizont und ihr, je ihrer äh, Einstellung äh, picken sie eben sehr viel Bequemes, Mund, Vollmundiges, äh, äh, weiß nicht, äh, da gibt es ja diese, diese Gewalt der, der ästhetischen Erscheinung, die dann übertölpelt. Das ja, Bedürfnisdesign, ne? also Marketing oder das Marketing mit Coca-Cola und McDonalds, da wurden ja Bedürfnisse entworfen und produziert und mhm. speziell eingesetzt. Ne? Und dann auch wirklich über diese Dosen über Jahrzehnte lang gefördert und befördert. Das ist ja dann eher mhm. ja das Kapitalistische, dass man praktisch, weil die natürlichen Bedürfnisse noch nicht ausreichen an Marktexpansion dann auch noch zusätzliche unnatürliche Bedürfnisse geschaffen werden. Genau. Ich würde sagen, das äh, müssen wir jetzt als Schlusswort nehmen. Äh, Naomi, das äh, ist ja äh, jetzt äh, sozusagen die 10-Minuten-Verlängerung durch. Äh, ich glaube, wir sollten Gong und dann alles, was jetzt noch nicht besprochen ist, vertagen, weil ich finde, wir sind da wirklich auf einen Nerv äh, getroffen, den, den, man, äh, und, äh, den man immer wieder aufnehmen und auf den immer wieder einsteigen. Können oder immer wieder einsteigen sollte. Also dann mache ich den Gong und ich verabschiede mich. Bis nächstes Mal. Okay. So. Es ja. wird nur wird nicht der Talk ausgemacht, sondern nur die äh, Aufzeichnung. Wer geht weiter deines Amtes?